Servus und Hallo bei Not Another Rope Show. Herzlich Willkommen zur letzten Sendung der Daytop reihe Ernst K. Phase. Wochenreflexion vom 18.12. bis zum 25.12.94. Diese Woche bekam ich die Zusage des Vermieters, dass ich die Wohnung bekomme. Vom Sozialamt die Zusage für Übernahme der Kaution der ersten Monatsmiete und der Makler Das waren zwei Highlights, aber das Größte kommt noch. An heiligen Abend habe ich mich sehr intensiv mit der Michaela unterhalten, und zwar nicht nur darüber, wie super das Fest ist, sondern auch darüber, was zwischen uns ist. Das Gute daran ist, dass es von ihr auskam. Sie wird es auch Dienstag in der Gruppe ansprechen. Wir wollen eine Beziehung haben und auch leben. In etwa zweieinhalb Monaten ist sie auch mit ihrer Therapie fertig. Wir haben lange darüber gesprochen, sie ist sich diesmal sicher und hat sich für eine Beziehung mit mir entschlossen. Ich will sie auch, denn ich liebe die Michaela schon seit acht Monaten. Die nächste Woche wird meine letzte Woche hier im Haus. Einerseits freue ich mich, andererseits bin ich traurig, dass ich hier weggehe. Ja Leute, das war tatsächlich ähm, eine richtig krasse Zeit für mich, dass dann in der, in der letzten paar Wochen vor Ende, ähm, nur Gutes passiert ist. Also nichts Negatives mehr. Egal was, irgendwie pff, alles auf dein Flip abgebreitet. Bankflip, Bankflip, Bankflip. Das hat mich nicht mehr interessiert. Bankflip. Das ist einfach mehr abgebreitet. Und nur das positive. Es ging recht gut rein, als da die Zusage gekommen ist, du kriegst die Wohnung und als ich dann die äh, den Vertrag da unterschrieben habe und Sozialamt die, die, die Kosten übernommen die hat, dann war für mich doch schon alles klar. Das ist jetzt äh, für mich der Ausstieg aus der Therapie, ich bin fertig, ich kann danach machen, was ich will. Ich muss niemand mehr Rechenschaft ablegen, ich muss nichts so was schreiben. Und ja, das lief mir schon richtig gut rein. Und es, es gibt auch nichts mehr, was ich jetzt danach erzählen könnte, oder? Nein, das ist vorbei, das ist der Letzte. Und deswegen spoilere ich nochmal kurz, Michaela ist kurz danach hochgekommen und dann haben wir äh, nicht mehr irgendjemanden fragen müssen, ob wir eine Beziehung haben dürfen, wir konnten die einfach haben. Und das haben wir dann einfach in einem Plenum drauf aufgemacht und da hatten wir eine Beziehung und konnten da halt auch äh, das ausleben. Die äh, zimmer genossin von, von ihr hat gleich in der ersten Nacht gesagt, ich schlafe draußen auf dem Sofa ernst, kannst du bei ihr übernachten, wenn du magst. Und da sind Mama auch dann gleich von äh, der Beziehung ausgeübt. Äh, ja, den Hausverbot habe ich kurz, kurz äh, davor bekommen, bevor sie da raus ist. Weil da irgendwie aufgekommen ist wohl, dass ich äh, immer noch, ja nicht immer noch äh, an Cannabis hänge und dass ich halt was geraucht habe. Und deswegen wurde ich auch nicht zur Ringverleihung eingeladen und äh, musste halt ein paar Wochen wieder verzichten mit der Michi zu reden, bis sie raus war. Und als sie raus war, hat sie natürlich sofort bei mir geklingelt und da waren wir dann ein paar wieder und äh, sie hat dann auch wieder Aussorten und wie es mit der Michela so weitergegangen ist, das erzähle ich euch dann einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out.